Hallo! Wie geht's euch? Willkommen zum ersten Kochkurs, rumänische Küche. Es ist ja bald Weihnachtszeit und deswegen habe ich schon mal hier den Weihnachtsmann rangehen, rangehen, rangehen, rangehen, rangehen, rangehen. rangehen. Ja, die Kamera hier, die nimmt uns beide auf, wir kochen heute zusammen. Was gibt's zum Essen? Es gibt Mamaliga. Der Grund? Kombüsengerichte, ein Topf. wenig Platz auf dem Boot. Wir sind zwar hier zu Hause, aber das wird schon. Und rumänische Küche ist natürlich auch prima. So, was ist Mama Liga, Mama Liga ist ein Maisbrei und wir brauchen dazu folgende Zutaten. Das ist nämlich gar nicht viel. So, Zutaten sind... Ja. So. Zutaten. Maiskries. Maiskries bekommt ihr entweder beim Türken oder auch im Drogeriebereich. So. Dann brauchen wir einmal etwas Schmand. Schmand. Creme fraîche. Schmand ist etwas äh, kräftiger. Smantana heißt das in Rumänisch. Ich liebe, man kann viele Variationen machen, ich liebe Knoblauch und Oliven, Daniela liebt Ei und wir haben hier hinten, seht ihr da, da haben wir hinter den Weingläsern versteckt noch etwas Salz, kochendes Wasser, einfach mal so einen halben Liter, ja, ah. was ist da? Ja, du zeigst die Gläser, <lacht> okay. Die Daniela, die... Äh, Nein, ja, weitermachen, aufnehmen. Dani, du, soll, du sollst aufnehmen, du nimmst dich auf. Oder nimmst du auf? Ja, ah, jetzt nochmal drücken. So, ist der neue Foto. So, was wir machen, einfach ein bisschen Mais in das kochende Wasser. Und rühren, rühren, rühren, rühren. Das ganze Gericht dauert etwa 10 Minuten, dann ist es fertig. So. Der die kocht, kocht, kocht. So. Ah. Also nie vergessen zu rühren. Hat den folgenden Grund. Ja. Yeah. Es soll nicht anbrennen. Das ist der einfache Grund. Ach ja, sämtliche Informationen seht ihr schon auf unserer Webseite, auch was man dazu kochen kann. Da gibt es zum Beispiel wunderbare Fischgerichte. Da ist das Video, habe ich schon eingestellt. Und dieses Video werde ich hier zusammenschneiden, weil ich weiß nicht, ob euch 10 Minuten Rühren so richtig interessieren. Ah, ja, Dani, das ist normalerweise. Also, etwas kräftiger in die gelbe Brühe rein. Die Dani sagt immer, es ist gelbes Mehl, weil sie mais Maisgrieß, das versteht sie nicht. Ist übrigens ein rumänisches Nationalgericht. Ähm, die Dani macht das, ah <lacht> ja, ja, kipp ja, du mal. Äh, die Dani macht das so, relativ flüssig eigentlich, äh, kann man äh, auch kalt essen, Jetzt wird eingerührt. So. Moment, nicht. Ja, was? Zu viel? Äh, etwas Temperatur runter. So. Da muss man aufpassen. <lacht> Klasse. So. Ich gehe mal mit der Temperatur noch etwas runter. So. Hier. Ah, jetzt, was ich vergessen habe, ist natürlich das Salz, da wird eine große Prise Salz reingerührt, so, ja, das Kochen wird klasse, dieses Video wollen wir auf Englisch, Moment, und Moment, Moment, Englisch, rumänisch und auf deutsch veröffentlichen das ist jetzt der deutsche Teil den rumänischen den haben wir gestern gemacht äh, der hat aber nicht funktioniert mit den ganzen neuen kameras <lacht> ja <lacht> wie ihr seht haben wir beide Spaß dabei so eigentlich ist es schon fertig so ja dieses Mamaliga, wenn das kalt wird, die verschiedensten Variationen, die findet ihr auf der Webseite. Ich habe mich da der Wikipedia bedient und wollte nicht einfach so ein Kochrezept machen, sondern da gibt es jede Menge Hintergrundinformationen, warum und wie. Der Mais, der kommt ja auch aus Amerika und wie wird sowas ein rumänisches Nationalgericht. Das hängt damit zusammen, Leute dass früher es gab im Osmanischen Reich im 17. Jahrhundert gab es eine Weizenabgabe. Und die Rumänen wollen alle Steuern sparen und keiner will Steuern irgendwie bezahlen. Ja. So. Das Ganze. Ähm, wo ist denn da? Moment tun wir mal jetzt einfach ja wenn die männer kochen aber auf dem boot wird das genauso gut so dann kommt das mal mit dem löffel da in die pfanne das ganze gibt es auch als grill auf dem feuer gemacht das wird hart das wird ähnlich wie ein brot dann wird oft in rumänien wird da Käse mit reingefüllt? Eigentlich könnte ich schon anfangen. So, machen wir das mal so. Etwas Öl, braucht nicht viel dazu. So, da ja, machen wir mal hier das Ganze wieder volle Pulle. Den Herd. So. Machen nämlich einfach noch zur Dekoration. Nee, falls es flimmert, das liegt an. So. So. Gut. Das liegt an unserem. mhm, mhm, So. Ich dass die Pfanne, die hätte eigentlich nach hinten gemusst. Aber auf dem Boot habt ihr meistens oder sehr oft nur eine Flamme. Und insofern ein paar Eier. So. Ja, findest du lustig. Findest du lustig. So, drei, vier Minuten. Gibt es noch ein Ei? Ah, lass mal. Das tun wir mal später. Unser Mülleimer. Moment, Moment, Moment, Moment. An einer ganz anderen Stelle. Moment, So, mein Tux. Ach ja, ähm, Weihnachten. Äh, das ist auch so eine kleine Geschichte. Äh, den Besen, äh, den Schneebesen, den habt ihr vielleicht keinen auf dem Boot. In Rumänien macht man das so, dass man an Weihnachten oder nach Weihnachten vom Tannenbaum einfach einen Schnipp macht und die obere Spitze mit äh, den paar äh, entsprechenden Träten, äh, die schneidet man einfach ab, dann trocknet man die, entnadelt die und hat einen wunderbaren Schneebesen, ah. wenn der getrocknet ist, so. Ne. Mm -hmm -hmm -hmm. Ja. so. tun wir das hier mal auf die Induktionsplatte. Wir haben übrigens auf dem Boot auch eine Induktionsplatte und in der Weihnachtszeit habe ich vor euch zum Beispiel hier den Tux. Da gibt es eine schöne Bastelanleitung, wie man den selbst produzieren kann. Ist ja Bastelzeit auch. So. Dann können wir noch mal richtig unsere Mama Liga fertig machen. Also was ich eigentlich ganz gerne mache, ich dekoriere sowas ganz gerne. Das habt ihr vielleicht auch auf dem Bild gesehen. Da hatten wir es gestern auch auf einem Teller. So, wir haben einen. So, dann dekorieren wir die Nase. Moment, Moment, Moment. Wird Knobi. Moment, Moment, so. Moment, nicht sprechen. Warum? <lacht> Bist du so aufgeregt, dass ich mal koche? Dann nehme ich mal einen kleinen Löffel. So, und dann unseren Schmand. Später könnt ihr ein bisschen mehr machen, aber wenn ihr Kinder im Haus habt, was ist das denn? So, wenn ihr Kinder im Haus habt, dann habt ihr eigentlich ein hervorragendes Kinderfrühstück mit Schmand. Und, na, der sieht doch gut aus. Der ist doch richtig wunderschön. <lacht> so. Äh, bei Kindern mit Schmand, äh, den kann man auch mit Milch machen. Essen übrigens auch Erwachsene ganz gern. Äh, das heißt... So. Und jetzt gibt's unser Ei dazu und dann kriegt er ein O-Gesicht. So, ist eigentlich schon richtig fertig. Nimmt man eine Gase irgendwo, wenn ich eine finde. So. Äh, teilweise kann man das auch mit dem Ding essen. So. Das ist doch wunderbar. So. Jetzt können wir eigentlich schon den Herd ausmachen. Ich hoffe, dass es jetzt mal so ungefähr 10 Minuten waren, dass das Ganze fertig war. So, und was gibt es zum Trinken? Wir haben hier äh, arme Leute essen. Donaulied ist ein Rotwein. Ähm, der kommt eigentlich aus Mazedonien. Ist ein süßer Rotwein. Und den mag die Dani ganz besonders. Den liebt sie, Dani. Dann. Ja. Unser Tux kriegt heute nichts. Das ist der Tux, unser Pinguin. Ah, Moment, Moment. Ja, ja, ja, ja. Lass mal. Du sollst hier nicht dran greifen. Da Dann nimm doch auch die Kamera auf. So. <lacht> Dein neuer Foto. So. Den greift man hier nah ran. Die Füße tut man nicht nehmen. Das ist der Tux, ja. So, <lacht> alles klar. So, Dani. In Rumänien gibt es zwei Dinge, die man nicht tun sollte. Unter anderem sollte man auf keinen Fall Prost sagen, Leute. Prost heißt du Idiot. Und das gibt also hier, <lacht> ja, Dani, zum Wohl. Das gibt ein wunderschönes Abendessen und viel Spaß berichtet uns doch äh, in unserem Blog unten wo ihr die ganzen Rezepte dann findet ich werde das ganze auf YouTube auch natürlich im Channel verlinken einmal Kanal abonnieren und den Daumen hoch <lacht> wenn euch das Video gefallen hat ähm, ich denke schnell gemacht Kochunkündige, wie mich, <lacht> absolut machbar und man kann das eigentlich auch noch ganz schön hinkriegen. So und nicht vergessen eure eigenen Rezepte zu schicken, fleißig übersetzen. So und toi toi toi eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ja, das war's. Dann trinken wir noch einen Schluck erstmal. Komm, komm, trinken wir erstmal einen Schluck. Hm. Zum Wohl. Nook? Das Video ist jetzt eigentlich schon zu Ende. Ja, Dekoration. Wie sieht's aus, Dani? Filmen mal ganz nah ran, ran, ran, ran, ran an den Speck. Unsere Mama Liga. Okay. Ciao. Tschüss. Alexa. Spiele Radio Constanza. Radio Constanza von Tunen. Lea. Calle Roma, Quintos Vaticano. Gada. Los Buses de Transporte Público.